Ja, herzlich willkommen bei dieser kleinen Einführung in das Webkonferenzsystem HiConf. Mein Name ist Ingrid Dettler vom E-Learning Center und ich möchte Ihnen aus Dozentensicht hier die wichtigsten Punkte zum Einstieg zeigen. Zunächst einmal geht es darum, sich einzuloggen unter hiConf-uni-heidelberg.de mit der Uni-ID. Und das werde ich jetzt hier auch tun. Hier sehen Sie die Startseite von HIGHCONF nach dem Login. Hier sind schon mehrere Räume vorhanden. Standardmäßig beginnt man immer mit dem Startraum. Der ist schon automatisch da, aber für Lehrveranstaltungen und weitere Treffen bitte jeweils einen eigenen Raum anlegen. Das Ganze funktioniert über Raum erstellen. Und da geben wir jetzt einfach mal einen testweise Namen ein. DOKU HIGHCONF. Und mir ist immer wichtig, dass man noch so ein bisschen Sicherheit hier schaltet. Das kann man machen über den optionalen Raumzugangscode, der interessanterweise hier fünf englische Begriffe umfasst derzeit und jetzt nicht so eine Zahlenkombination am Stück oder sowas. Wichtig ist auch Teilnehmer beim Betreten stumm schalten. Das heißt nicht, dass man denen das Audio verbietet, aber das heißt, wenn sie in den Raum kommen, ist es erstmal stumm gestaltet und sie müssen es dann selber aktivieren. Das nächste wäre Freigabe durch Moderator, bevor der Raum betreten werden kann, damit ähm, man wirklich immer sicher ist, wer geht gerade in diesen Raum rein. Und das ist es schon jetzt auf Raum erstellen klicken. Und Sie sehen, hier ist dieser neue Raum entstanden mit entsprechend der URL hier links oben. Die nimmt man und mailt die an die Teilnehmer oder stellt die zum Beispiel auch an den Moodle-Kurs. Und wichtig ist eben auch, dass man parallel bei den Raumeinstellungen nochmal schaut nach diesem wunderbaren Passwort. Auch das kann man kopieren. Ups, das tue ich mal eben, damit ich Ihnen auch an einem fingierten Teilnehmer hinterher gleich mal zeigen kann, ähm, wie entsprechend man sich einloggt. Gut, zunächst einmal starte ich den Raum, weil das ist wichtig. Als Dozentin muss ich drin sein, sonst kann ich auch niemanden genehmigen indem ich den markiere und hier auf Starten klicke. Ja, wichtig auch als Dozentin, Dozent immer mit Mikrofon beitreten. Hier schaut es so aus, dass man dann einen kleinen Audiotest integriert hat und das machen wir gleich mal. Ja, hallo, hallo. Test, Test, Test, Test, wunderbar. You are, now you are currently the only person in this conference. So, hier sehen Sie die Oberfläche von HiConf in einem standard meetingraum Grundsätzlich in der linken Spalte ähm, finden Sie die einzelnen Menüpunkte, zum Beispiel den öffentlichen Chat, die geteilten Notizen und auch die Teilnehmerliste. Teilnehmerliste heißt, Sie sehen alle Leute, die derzeit im Raum eingeloggt sind und der Raumveranstalter, Moderator, ist mit einem viereckigen Icon gekennzeichnet. Darüber hinaus noch wichtig, hier links oben, dieses kleine Symbol für Präsentationsrechte. Das spiegelt wieder, dass man hier dieses Plus-Symbol hat, was ich auch gleich zeigen werde, womit man zum Beispiel eine Präsentation hochladen kann. Ja, In der mittleren Spalte finden Sie nochmal die Hinweise vom Rechenzentrum zur Technik. Wichtig eben, dieser Raum wird sozusagen inhaltlich gelöscht, sobald die letzte Person ihn verlassen hat. Das heißt, Sie können in der Lehrveranstaltung nicht einfach hier mit Textchat und geteilten Notizen an der Stelle weitermachen, sondern sollten darauf achten, dass Sie alles exportieren, was Sie brauchen, ehe Sie also den Raum verlassen. Ja, um zur Konferenz einzuladen, diese besagte URL, die ich mir auch schon beim Raum anlegen kopiert habe, auch hier könnte man die rasch noch mal jemanden zukommen lassen. Natürlich dann mit dem entsprechenden Passwort, wenn man das gesetzt hat. Ja, hier unten, Nachricht senden an öffentlicher Chat, ist halt die technische Chat-Funktion. Da schreibe ich jetzt mal herzlich willkommen rein, weil ich im Normalfall ja hier auf die Teilnehmer dann gleich warten würde. Und dann haben die schon mal hier einen kleinen Begrüßungstext. Sie sehen, das wird namentlich gekennzeichnet dargestellt mit Zeitstempel. Ja, in der rechten Spalte befindet sich die Präsentationsfläche oder Freigabefläche und die Möglichkeit, auch Webcams zu aktivieren. Ich zeige das jetzt nur mal ganz kurz. Webcams normalerweise nur der Vortragende oder bei Diskussionen vielleicht auch mehrere Leute. Also um Gottes Willen jetzt nicht, wenn man hier 20, 30 Teilnehmer hat, allen die Webcam-Rechte geben und die auffordern, die Webcams freizuschalten. Das macht keinen Sinn, lenkt ab, ist anstrengend und ist auch für die Technik dahinter nicht gut. Ich zeige mal kurz, wie man die Webcam hier aktivieren würde, entsprechend hier über dieses Icon freigeben. Und auch da kriegt man nochmal die Abfrage, wenn man mehrere Webcams hat, welches Gerät möchte man freigeben und man muss die Erlaubnis im Browser hier geben. So, das kommt jetzt hier mehrfach. Dann warten wir einen kleinen Moment und siehe da da, hurra, ist die Webcam. Ich lasse das jetzt gerade mal auf Medium Quality. Es ist zu überlegen als Dozent, ob man dann hier auf High Quality umstellt, weil das Bild wird deutlich besser. Gut, Freigabe starten. Dann dauert es einen Moment und die Webcam taucht für alle, die im Raum drin sind, sichtbar auf. Momentan bin ja nur ich drin, insofern ähm, würde nur ich das sehen. Wenn mehrere Leute jetzt die Webcam entsprechend schalten würden, dann ähm, würden diese Bilder hier links und rechts Angeordnet. Gut, ich beende mal eben wieder die Webcam, weil die gerade nicht nötig ist und nur ablenkt. Und hier auch wieder über den Button. Okay, wenn ich meinen äh, Ton starten wollen würde, wir hatten ja geschaltet ähm, beim Betreten des Raums stumm, würde ich einfach hier draufklicken, das spare ich mir jetzt mal, weil es ist ja eh kein echter Teilnehmer hier im Raum. Gut, Präsentation hochladen ist eigentlich relativ wichtig als ähm, erstes, wenn man einen neuen Raum hier angelegt hat und den auch gleich benutzen möchte mit Teilnehmern. Und zwar hier über Plus eine Präsentation hochladen und dann ist das relativ einfach. Man nimmt Drag and Drop, es gehen verschiedene Dateiformate und bitte nicht vergessen, hier noch auf Hochladen zu klicken. Das wird vielfach vergessen und dann wundert man sich, wo ist die Präsentation. Also das Grüne hier reicht noch nicht. So, dann warten wir mal einen Moment. Sie sehen, Konvertiere-Datei und so weiter und so fort. Ähm, die Präsentation ist jetzt hier gerade im ähm, 4 zu 3 Format, deswegen sieht das ein bisschen eigenartig aus, aber im Prinzip geht es eben auch. 4 zu 3, 16 zu 9. Sie können auch Bilddateien hochladen, Word-Dateien, also hier geht relativ viel. Sinnvoll ist es, mal kurz durchzublättern, ob alle Folien in Ordnung sind. Ich spare mir das jetzt für die Präsentation hier in dieser Kurzeinführung, aber sollten Sie auf jeden Fall machen, um zu schauen, gerade bei PowerPoint, ob dann eben entsprechend alle Elemente auch wie gewünscht rübergekommen sind. Ich zeige mal eben, wie man weiterblättert. Das ist jetzt ähm, entsprechend einfach Folie 2, Folie 3 und ich blätter mal wieder zurück. Eine Sache möchte ich vielleicht kurz noch erwähnen und zwar das Whiteboard, das heißt, Sie haben als Vortragender immer die Möglichkeit, hier noch Sachen zu highlighten oder zu, ähm, hervorzuheben, indem Sie zum Beispiel hier das Stiftsymbol nehmen, sich eine Farbe wählen und sagen, ich kringel das hier mal ein und beim Weiterblättern Sieht man schon und zurückblättern, die Sachen bleiben für die Dauer hier dieser Veranstaltung auch erhalten. Löschen kann man diese Elemente wieder hier über Anmerkung zurücknehmen. Gut, der nächste Schritt wäre jetzt, dass man mal schaut, dass man hier einen Teilnehmer reinbekommt. Und im Normalfall hat man, also wie gesagt, dem Teilnehmer die e Mail geschrieben mit der URL und den Passwörtern. Und ich schalte jetzt gerade mal hier in anderen Webbrowser um, damit wir uns mal aus Teilnehmersicht anschauen können, wie das funktioniert. So, ähm, der besagte Teilnehmer würde jetzt hier die URL hier oben eingeben. und braucht sich also, Sie sehen schon, nicht einloggen über die Uni-ID, sondern nimmt einfach diese spezifische Raumnummer und gibt dann hoffentlich ohne Tippfehler diesen Code ein. Ich nehme den jetzt mal eben über die Zwischenablage und sage Betreten. Dann gebe ich meinen Namen ein, das nenne ich jetzt hier gerade mal Susanne Test. Im Normalfall würde man halt den echten Namen nehmen und ich klicke auf Teilnehmen. Google Translate brauchen wir jetzt hier nicht. So, man kriegt die Meldung als Teilnehmer, please wait for a moderator to approve your joining the meeting. Daher schalte ich mal wieder zurück, jetzt gerade zum ähm, Dozenten und siehe da, der Dozent oder die Dozentin, in dem Fall ich, bekomme hier einen Hinweis, da wartet eine Teilnehmerin. Einfach draufklicken und dann sehe ich hier, aha, Susanne Test und ich sage Accept. Ich könnte jetzt auch noch hier sagen, alle erlauben oder dergleichen, aber ich möchte das ja mal ganz gezielt machen. Also ich klicke hier jetzt drauf und sehe schon, der Name erscheint hier, aber auf der Gegenseite, Susanne Test, ich wechsle mal wieder zur Nutzerin. Susanne Test wird natürlich erstmal gefragt, wie möchten Sie der Konferenz beitreten. Ähm, mit Mikrofon, ich kann es gerade mal kopieren hier, zulassen. Hallo, hallo, hallo, hallo, ein Echo Test ein Echotest. hier für ja, Susanne Test. Test. Alles klar. Alles klar. Und ich sehe jetzt als Susanne Test, dass ich in diesem Raum bin. Als Susanne Test sehe ich jetzt, ähm, also A in Klammern, da steht dahinter Sie, also das ist jetzt hier die äh, Nutzersicht als Susanne Test. Und das Icon ist rund. Rundes Icon heißt, da sind nur Teilnehmerrechte hier als Rolle Gast. Auch als Gast kann ich hier einfach schon schreiben, hallo und das Ganze wird hier angezeigt, ist ein bisschen irritierend. Ähm, der Beitrag von Ingrid Detloff ist jetzt gerade hier oben, der Beitrag ist jetzt hier unten gelandet. Ähm, ich kann hier nicht durchblättern in der Präsentation, ich habe hier nicht das Plus-Symbol, das heißt, ich kann jetzt eigentlich nur zuhören, zuschauen, Text-Chat machen und im Prinzip könnte ich halt mein Mikrofon hier aktivieren und meine Webcam, weil das nicht gesperrt ist. Und da zeige ich vielleicht auch gleich nochmal als Dozent, wie man verhindern könnte, dass wirklich dauerhaft, dass Leute hier ihre Webcam freischalten. Weil wir stellen uns jetzt einen Raum mit 20 Leuten vor und 20 Leute klicken hier auf Audio freischalten oder Webcam. Das gibt ein ziemliches Durcheinander und sie erinnern sich, Teilnehmer stummschalten in der Raumkonfiguration, Heißt eben nicht verbieten, sondern zunächst mal stummschalten, dass es nicht per se aktiviert ist. Gut, jetzt aber wieder zurück zur Dozentensicht. Und als Dozentin habe ich natürlich hier wieder mein Plus-Symbol und hier sehe ich auch, aha, als Sie gekennzeichnet. Ich wollte noch mal kurz zeigen, wie ich jetzt wirklich die Rechte sperre. Sperren ist jetzt so negativ, aber es ist je nach Setting durchaus nützlich. Das heißt, ich gehe hier auf dieses konfigurations und sage Zuschauerrechte einschränken. Und hier habe ich jetzt wirklich die Möglichkeit zu sagen, nein, die Leute sollen jetzt bitte keine Webcam nutzen können. Oder im Zweifelsfall kann ich sogar hier auch sagen, Mikrofon freigeben. Ich mache es einfach mal, sperre ich auch und sage anwenden und hier rechts oben sehen wir jetzt die Hinweise Teilnehmer Webcams deaktiviert, Teilnehmer Mikrofone deaktiviert und hier erscheint jetzt gesperrt. Ich gehe mal wieder in die Sicht zurück von der Susanne Test und ich bin jetzt hier wieder Susanne Test und merke, okay, Audio habe ich jetzt hier überhaupt nicht mehr und Webcam Freigabe ist gesperrt. Das heißt, hier würde jetzt wirklich niemand mehr stören können, in Anführungsstrichen, durch Webcam oder Audio. Stattdessen könnte Susanne Test jetzt Folgendes machen, Status setzen und sagen, ähm, Hand heben. Ich möchte was. Ne? Also Emoji-Status auf Handheben gesetzt. Dann erscheint im Icon eine Hand, bei dem eigenen Icon. Und ich gehe mal zurück zur Dozentin. Als Dozentin ähm, sehe ich jetzt hier auch entsprechend, dieses Handheben und kann sagen, Susanne Test freigeben. Und damit wäre Susanne Test eben in der Lage, das Mikrofon wieder zu betätigen. Das zeige ich jetzt nicht. Aber die könnte jetzt wieder das Icon anklicken und ähm, sprechen. Und ich könnte anschließend auch wieder sagen sperren. Und so hat man das relativ gut im Griff, wer halt entsprechend ähm, sprechen kann und wer nicht. Wir ändern uns Zuschauerrechte einschränken. Hier kann man das pauschal auch wieder aufheben, wenn man das möchte. Das gilt nur für die Dauer der jetzigen Session, denn äh, wir ändern uns, wenn der Raum halt beendet wird, wird alles wieder zurückgesetzt auf Standard und das heißt, wenn Sie ähm, Rechte einschränken möchten, müssen Sie wirklich jeweils nach Betreten und Starten Ihres Konferenzraums einmal in diese Zuschauerrechte reingehen und das entsprechend ändern. Wir haben noch die Variante Audimax max da wurden Rechte schon anders gesetzt, zum Beispiel wurden da eben entsprechend die Webcams für normale Teilnehmer gesperrt, das heißt, da brauchen Sie nichts mehr sperren, da ist das schon und nur mit Moderatorenrechten, aber da möchte ich jetzt auch nicht weiter drauf eingehen. Gut, ich hatte jetzt also gezeigt, Präsentation hochladen, Whiteboard-Schriften, Textchat, wie man die Rechte verändert, wie es eben aus ähm, Teilnehmersicht ausschaut. Vielleicht eine Sache noch, und zwar die geteilten Notizen. Momentan bin ich ja noch als Dozentin hier drin und gehe mal hier rein und könnte hier nämlich zum Beispiel die Agenda reinsetzen. Das würde ich dann durchaus auch ähm, schon, bevor der erste Teilnehmer normalerweise in den Raum geht, hier reinschreiben. Und Sie sehen, ich kann hier also beliebiges vorbereiten, kann das auch formatieren. Ich spare mir das jetzt mal im Einzelnen. Also ich könnte jetzt hier auch fett markieren und und und. Auf jeden Fall, Sie sehen schon, ich kann hier auch jede Menge Sachen reinschreiben und könnte das auch zur Ergebnissicherung verwenden. Das heißt, wenn ich eine Gruppenarbeit plane, könnten hier während des Meetings diese Ergebnisse eingetragen werden. Von den einzelnen Teilnehmern, das ist nämlich ganz wichtig, dieser Bereich geteilte Notizen ist schreibfähig für jeden, der im Raum ist, also auch für ähm, entsprechende Gäste. So, ich bin jetzt gerade als Susanne Test hier drin und könnte hier schreiben, meine, meine Ergebnisse... Gut, ist jetzt völlig egal, was ich hier schreibe. Wichtig ist nur, man sieht, obwohl man gesperrt hat, aber Sperren bezog sich ja auch nur auf Webcam und Audio, kann hier geschrieben werden. Die einzelnen Gruppen können dann ihre Ergebnisse selber hier auch eintragen. Gut, äh, man sieht hier auch, wenn man die Chatspalte ausgeblendet hat, ähm, dass hier Zahlen angezeigt werden, wenn Leute was geschrieben haben, man das nicht mitbekommen hat. Ähm, bei den geteilten Notizen vielleicht noch der Hinweis, man sollte dann ähm, die Initialen davor schreiben, weil da wird nicht gelockt die Uhrzeit und wer es war, während hier im Chat wird ja, wie gesagt, der Name angegeben und die Uhrzeit. Okay, das heißt, Interaktionen wären möglich hier einerseits über diese Statussymbole, dass man eben auch sagt, hier entsprechend, ich möchte mich äh, melden als Teilnehmer. Interaktionen sind hier über diesen Textchat möglich. Man kann Gruppenarbeit schalten, indem man auch Gruppenarbeitsräume ähm, einrichtet. Das würde jetzt für einen Augenblick zu weit führen, aber es ist relativ einfach, die Funktion Breakout-Räume erstellen. Äh, man kann Präsentationen entsprechend hochladen. Ich kann die Susanne Test zum Präsentator machen, damit die das Plus-Symbol hat und ihre Präsentation hier hochladen kann. Wir können im Whiteboard Markierungen machen und last but not least zeige ich noch einmal kurz, wie man eine Umfrage schaltet mit den entsprechenden Präsentationsrechten. Die Umfrage schaut so aus, ich sage ähm, ja, nein, oder richtig falsch, sagen wir mal richtig falsch, habe ich das hier entsprechend eingerichtet, eine Test, die kriegt jetzt die Umfrageoptionen, ich habe die Frage gestellt, wir haben bei uns an der Uni die Lernplattform Moodle, ja, nein, war falsch, dann sage ich, ja, ja, wir haben Moodle und erscheint in der internen Ansicht aus Dozentensicht hier, ich kann das veröffentlichen, Dann sehen wir hier als Susanne Test. Anonym wird es angezeigt. Als Dozentin sehe ich, wer wie gestimmt hat, ne, ähm, wie die Umfrage ausgegangen ist. zurück Und kann diese Umfrage hier auch wieder beenden. Gut, das soll es für einen Augenblick gewesen sein. Ähm, wenn Sie Fragen haben, gerne an das e-Learning-Center wenden. Auf den Webseiten habe ich da auch diverse Dokumentationen, erste Schritte und dergleichen. Also jetzt viel Erfolg beim Ausprobieren und vielen Dank fürs Zuhören.